»Ahnungslose töten besser« ist mehr als nur ein Filmtitel. Ahnungslose töten nämlich tatsächlich besser. Aber wer sind die Ahnungslosen und wen töten sie? Wer immer aktiv Gesetzen oder Verordnungen gehorcht, die aber zur Schädigung oder zur Vernichtung von Mensch, Tier oder Natur führen, beteiligt sich damit direkt selber an diesen Verbrechen, auch wenn er dies völlig ungewollt, weil ahnungslos tut. Aber je ahnungsloser die Menschen sind, desto eifriger lassen sie sich von Politik, Massenmedien, als deren Wächter einspannen, um die vermeldeten Gefahren unter Verschluss zu halten. Das ist eine Tragödie. Versucht man Ahnungslosen, sprich noch nicht aufgeklärten, beizubringen, dass sie sich dadurch an einer todbringenden Sache beteiligen, werden sie sich sogleich auf empfangene Befehle von oben berufen und sich hinter allen möglichen Gesetzen und Richtlinien verschanzen. Nur eines werden Ahnungslose nie tun, den verschwiegenen, tödlichen Gefahren wehren. Solche Ahnungslosigkeit kann einzig durch handfeste Aufklärung überwunden werden. Und genau dies vermag dieser Film. Er versetzt in die Realität, weil er mehr als nur ein Spielfilm ist. Er vermittelt pure Fakten und reale Emotionen aus durchlebter Wirklichkeit. Kurz gesagt, dieser Film kam aus vielen persönlichen Erfahrungen direkt Betroffener zustande. Inhaltlich nimmt er uns mit auf eine Odyssee, die mit Sicherheit schon bald zu Jedermanns Geschichte wird, der diesem Strahlenbann der aufkommenden 5G-Technologie usw. So äh, ausgeliefert wird. Nehmt daher dieses Drehbuch im wahrsten Sinne des Wortes todernst, auch wenn es mit einigem Humor daherkommt. Noch ein letztes. Die gerade aufkommende 5G-Technologie läutet mit Sicherheit das Ende jeder gehabten Freiheit ein. Wenn sie nicht verhindert wird, wird sie zu einer Totalüberwachung ausarten, dass die gegenwärtige Corona-Diktatur ein bares Nichts dagegen ist. Die Menschheit befindet sich leider seit 9-11 in einem brandgefährlichen, hybriden Krieg. Jede Angriffsphase wird von unsichtbaren Waffen, und zwar der Lüge, eingeleitet und auch flankiert die Feinde der Menschheit trachten aber danach ihre Macht über die 5G, 6G Technologien und so weiter noch vollends auszubauen und dann dies sichtbar. Immer strengere Auflagen verhindern schon einmal gezielt alle gehabten Wege des Widerstands und zwar angefangen beim Stammtischgespräch bis hin zu Großveranstaltungen, Massenprotesten und dergleichen. Veranstalten Sie daher persönliche Heimkinoabende im kleinsten Kreisen, klären Sie auch mit diesem Film schrittweise so viele noch Unwissende auf, wie irgend Sie können. Je nach Gesetzeslage kann man Uneingeweihte auch, aber einzeln und nacheinander zu sich einladen. Besprechen Sie mit diesen die Filminhalte vielleicht bei einem Snack, einem gemütlichen und so weiter. Entwickeln Sie bitte eigene Strategien zur möglichst breitflächigen Aufklärung. Gewinnen Sie jedoch mindestens zwei bis drei Gäste als Zuschauer. Und sorgen Sie dafür, dass jene wieder mit zwei, drei noch uneingeweihten Gästen ihrer eigenen Wahl die Sache fortsetzen und so fort. Auf diesem Weg kann sich dieses dringende Wissen um reale, tödliche Gefahren dennoch in kürzester Zeit in aller Welt verbreiten und durchsetzen. Bitte verstehen Sie aber diesen Aufruf nicht als bloße Empfehlung. Die Menschheit befindet sich in einem realen, hybriden Krieg, der eben erst begonnen hat. Besser unsere etwas erschreckende Aufklärungsarbeit bereitet diesem Krieg ein baldiges Ende, als dass dieser uns allen ein Schrecken ohne Ende bereitet. Kurz gesagt, es geht leider um Leben oder Tod, um unsere aller Freiheit oder Versklavung. Panoramafilm erteilt hiermit allen die Verbreitungsrechte, die diesen Film unentgeltlich und in eben genanntem Sinne verbreiten. Ich bin Ivo Sasek, der seit 43 Jahren vor Gott steht. Also, uns ist klar, dass Ihnen dieser Handschlag schwerfällt, sehr schwer fällt. Ja, keiner von uns hat es leicht mit den neuen Entwicklungen. Vielleicht ist es nur Berufsstolz. Jedenfalls wollte ich genau das immer vermeiden. Doch irgendwann zahlen wir ein, dass das Notwendige auch von uns Opfer abverlangen kann. Sagen wir einfach, geteiltes Leid ist halbes Leid. Man kommt um die geforderte Ergänzung nicht mehr herum. Tja. So läuft Beifügungen von oben. Wir sind jetzt ein Team. Hm? Hm? Die Zeiten haben sich geändert. Endlich. Sie sind definitiv besser geworden. Seit den misslungenen Terrorattacken gegen unsere Friedensband machen wir Musik für die Aufklärung der Menschen und das boomt. <lacht> unsere interreligiöse Besetzung scheint bei den Fans richtig gut anzukommen. Sie spüren, dass wir uns aufrichtig lieben und uns gegenseitig brauchen. Ja, alles läuft perfekt. Die Menschheit ist am Erwachen. Die neue Welt ist zum Greifen nahe gekommen. Spürst du diese Liebe, wie sie uns vereint? Sie zeigt die Tiefe im Inneren. Neuigkeiten? Naja, wir stehen medizinisch vor einem großen Rätsel. Die Blutwerte Ihrer Frau sind völlig normal. Das EKG einwandfrei. Selbst die Computertomographie liefert keine verdächtige Spur. Super, dann kann ich Sie gleich wieder mitnehmen. <lacht> das wär's. Wir sagen es nur ungern. Aber das Problem Ihrer Frau muss akut mentalen Ursprungs sein. Argumenter, was? Ihre Frau scheint ein akut seelisches Problem zu haben. Das meint? Halten Sie sich bitte Lachen fest. Sie. Ihre Frau ist psychisch krank. In dieser hektischen Zeit ist es leider sehr häufig. Das ist Jede dritte Person ist mittlerweile davon betroffen. Hören Sie auf. Na ist psychisch krank? Ja, ja vergessen Sie solchen Unsinn. Na ist Sie fit wie ein Turnschuh. Sie sind die fröhlichste Natur unter Allas Himmelszeit. Auch er wirkt recht verspannt. Trivial provokant. Sollten wir ihn gleich mit evatrikulieren? Du, du, warte, ich komm, ich was? Immatrikulieren? Wann, wo, mit wem? Meine Güte, was ist das überhaupt? Wir haben Ihre Frau prophylaktisch in die Psychiatrie überwiesen. Was haben Sie? Ende also diese Woche wird dort ein Platz frei. Dann wird sie dorthin transferiert. M Moment. Momo. Nagihan wird nirgendwo transferiert. Nicht ohne mein Einverständnis und überhaupt nicht über meine Leiche. Er ist akut indigniert. Ich denke, wir sollten es tun. Was indigniert? Was indigniert? indigniert was, was indigniert? Indigniert euch selber! Herr Ata, so aggressiv wie Sie sich verhalten, kann ich nicht ausschließen, dass möglicherweise hm. Sie die Ursache für den Zusammenbruch Ihrer Frau sind. Ja klar. Laut Gesetz was? haben Sie darum aktuell keinerlei Vollmachten. Ich habe keine Vollmachten. Sie haben keine Vollmachten für sowas. Sie haben sich der Observation zu fügen, bis ein eindeutiger Befund vorliegt. Während der Zeit Ihrer Überwachung. Haben Sie sozusagen Überhaupt nichts zu sagen. Ja, Sie sind doch Moslem. Wie oft schlagen Sie Ihre Frau in der Woche? Hören Sie auf mit solchen Spielchen? Meine Güte. Ich gehe zu Nagihan. Hören Sie zu. Ich gehe zu Nagihan und Sie können mich daran nicht hindern. Solange ist meine Frau. Sie so illuminieren. Nur über meine Leiche. Ich illuminiere gar nichts. Jetzt gehen Sie ah. mal weg. Gehen Sie weg, Mann. Das ist meine Frau. Sie ist meine Frau. Rau! Rau! Rau! Wo sind wir bloß hingekommen? Ausgerechnet Nagihan, psychisch krank. Ja, und unser Ahmed mal wieder observiert als Hauptverdächtiger. Ja, aber wenn ich richtig verstanden habe, geht es denn gar nicht nur um Ahmed. Die wollen, dass wir alle überwacht werden, die weißen Götter. Ähm, Warte mal kurz, also die wollen uns überwachen? Die wollen Nagihan einweisen? Ich sagte er stinkt bis zum Himmel, das habe ich in Nagihan Vielleicht wurde sie ja gezielt attackiert, weil wir die Menschen aufklären und jemandem auf den Schlips getreten sind. Keine Ahnung. Ja. Alles möglich in dieser verrückten Zeit. Aber bevor es noch schlimmer wird, schlage ich vor, dass wir uns einfach so loyal und zurückhaltend so wegen möglich geben. Ja. Dann schicken Sie ja. Nagihan Ende Woche zu uns und mhm. ich Ihnen die Klapse. Ja. Lass uns mit den Ärzten sprechen und herausfinden, was hinter Nagihans Problem stecken könnte. Ja. Mhm, mhm. Am besten noch vor Ablauf der Woche. Alles klar. Sehr gut. Ja. Bin dabei. Noch jemand hier drin? Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ja. ja. <lacht> Wir werden siegen. Wir, wir eins werden wir siegen. Und wie wir siegen werden. Ah. Ich kann einfach nicht schlafen. Seit Wochen nicht schlafen. Ich kann... Warum bin ich denn nicht so erschöpft? Ich ich hab ständig Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Schwindel, ich oh, Keine Panik, das klingt sich oh. wieder ein. Vielleicht nur so eine Grippe. Oder plagt sie sonst noch irgendwas? Ja, ich habe irgendwie auch überhaupt keinen Appetit mehr. Und dann wieder urplötzlich oh, Hungerattacken. Ich kann mich auch nicht mehr recht konzentrieren. Und äh, mein Gleichgewicht ist durcheinander. Und du hast sicher auch noch nie erlebt, wie der Blutdruck ständig auf und ab geht. Das ist echt mühsam. Ich habe Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen. Reicht das? Hier... Vom Oberarzt oh persönlich verordnet. Bitte nicht schon wieder was Neues. Ich mag nicht mehr. Wir reden hier nicht von, von etwas Neuem, sondern von einem zusätzlich sedativ hochwirksamen Wunderstoff. <lacht> Wenn der auch wieder keine Wirkung zeigt, muss der Chef wohl selber anrücken. Warum? Ich habe schon nach Cortison, Valium und Lyrica kein Gewissen mehr. Warum kommt denn niemand zu mir? Wo bleibt Ahmed? Wo sind all meine Freunde? Bitte Bruder? nicht schon wieder. Das haben wir doch schon durch. Die Direktion lässt bis zum eindeutigen Befund ihrer Anamnese einzig Besuche außerhalb ihres engsten Lebenskreises zu. Das sind. Diese Menschen sind meine Heilung, meine beste Medizin. Was sich hier am deutlichsten auf der Bühne gezeigt hat. Oh, ich Bitte streiten Sie nicht schon wieder mit mir wegen dieser Verordnung. Sie will doch nur ihr Bestes. Zu Ihrer Sicherheit werden wir vorerst nur Besuche zulassen, die keine weitere Gefährdung für Sie darstellen. <lacht> bringen meine Liebe. Tada! Das bringt dich bestimmt wieder auf die Beine. Versagen. Ach komm sie. Diese Pyramide wird den ganzen Raum harmonisieren. Du wirst dich bald besser fühlen und wieder okay sein. Hm? Hm? Jetzt? Hansi? Ich muss doch irgendwie zu meiner Frau! Scheiße. Wir sollten mal zusammen eine rauchen. Oder, oder du nimmst einfach den hier. Bist du direkt in einer anderen Welt. sage ich, Achtung, du wirst bestrahlt von diesem Handy, von diesem WLAN, dem Decktelefon, Radiowecker. Schau mal, was auf dem Messgerät passiert, wenn ich alle Geräte ausstecke. Genau diese Geräte sind doch Ursache für, für all deine Probleme. Denn diese Geräte sind mikrowellen -dauerschön. Auch das Smartphone hat ständige Datenverbindung. Weiter dabei sind genau solche Geräte wie dieses hier. Na, Gehan, schau doch bitte her. Es ist wichtig. Du hast mir doch selber gesagt, als ich dich fragte, ob du solche Geräte benutzt. Ja, du hast zu Hause verschiedenste Bluetooth und sonstige Geräte laufen. Und zum Beispiel eingebautes WLAN in eurem Fernsehgerät oder in eurem Soundsystem. Auch die Waschmaschine, der Kühlschrank und die Kaffeemaschine. Sogar Drucker strahlen heutzutage WLAN ab. Jetzt fällt eigentlich nur noch das Babyfon. Ja, aber so wird es wahrscheinlich gar nicht das kommen, wenn Ahmed sein Handy noch weiter und trägt. Na, Spermien und so weiter. Du verstehst ja. Normalerweise klopft man an und folgt dem grünen Licht, bevor man eintritt. Habe ich grünes Licht? Komm erst mal runter! Habe ich grünes Korrekt. Licht? Sie zu so verklopfen! Ich will Sie verklopfen! Ich. Da fühle ich mich doch ein wenig bedroht. Und zur Notwehr gezwungen. Wem geht's da ähnlich? Ich sag's dir erst mal so, Fliegengewicht. Wie die Kids von der Straße. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich mach dich platt. Und wenn du nicht mit uns zu dealen tust, mache ich aus dir Zulchi. Okay. Ist, glaube ich, gut für dich. Ach, die erste. flicken hier die kleinen Knöchelchen doch leicht wieder zusammen. Hm? Hm, genug, Notwehr. Wir sind gekommen, um zu verhandeln. <lacht> Setz sie bitte. mal hin. Bitte, bitte reden wir zusammen für vernünftige Menschen und nicht weiter in diesem Ton. Das Verhalten meines Kollegen tut mir aufrichtig leid. Und bitte erzählen Sie das nicht der Presse. Hm. Es herrscht gerade Ärzteüberfluss. Nur, weil ich mich hier im Befehl füge. Sonst hätte ich sie gleich alle fertig gemacht. Hey, stopp! stopp. Ganz ruhig, ganz ruhig. Herr Atta, über was wollen Sie denn verhandeln? Nun sehen Sie. Ich höre. Ihre Besuchersperre ist absolut unmenschlich. Bevor Sie Nagier in eine psychiklinik stecken, möchten wir mit ihr sprechen. Wir möchten mir ihr Verhalten klären. Sie, sie spüren. Was ist denn Ihr Problem? Das hat uns auch ein Rabbiner, ein Seelsorger und ein Psychiater unabhängig voneinander empfohlen. Also, wir nehmen Sie zu uns, wir sprechen mit ihr und anschließend würden wir Sie wieder zu Ihnen zurückbringen. Das ist reinste Erpressung. Ich werde das melden, Willst du das mitmachen. Das sollst du lieber lassen. Ich habe keine Lust, unserem ärztlichen Direktor zu erklären, was bereits morgen durch die freie Presse und KlarTV an die Öffentlichkeit gelangen wird. <lacht> Deswegen, Herr Atta, würde ich sagen, Montagmorgen in einer Woche steht Ihre Frau hier in meinem Büro. Gut, das ist ein Vorschlag. Hey, Sushi, hast du gehört? War das denn so schwer? Ja, genau so machen wir das. Und wenn du dich diese Woche wieder erholst, dann lassen dich die Ärzte sicher auch wieder mit uns auf Turnier gehen. Wirst du sehen. Mm. Ansonsten müssen wir sie halt wieder etwas dazu motivieren. <lacht> Boah, aber das war schon voll schön. So wie alle in der Karibik. Hakuna Matada. Mm. Hammer. Mm. Stell dir mal vor, wir alle in Sommer der Sonne Sonnenschein, ja, <lacht> entspannen und ein kleines Konzert für dich. Ach komm, wir kriegen dich schon wieder hoch. Ich sehe nur noch einen Berg vor mir. Ich habe solche Angst. Aber warum denn Angst? Das wird doch völlig locker. Wir alle sind mhm. völlig locker. Ja. locker. Locker, locker, locker. <lacht> oh, alles gut bei dir? <lacht> ja, ihr ja, alle vielleicht schon. Aber ich weiß, ich weiß auch nicht, was es ist. Wenn ich nur schon an die letzten zwei Flugreisen in die Türkei denke, da wird mir wirklich Spei übel Ich weiß, alles war so anstrengend und so oh, verwirrend einfach. Ich kann das gar nicht erklären. Sie konnte dort drei Nächte nicht schlafen. Ja, stimmt. Hm. Kein Mensch weiß warum. <lacht> wow, ich fasse es nicht. Ihr seid es. Ihr seid es wirklich. Die Friedensband. Krass. Hi, Achmed. Hallo. <lacht> Hi, Nagihan. <lacht> ähm, ich bin ein so großer Fan von euch. Würdet ihr mir unterschreiben? Das ist nicht gerade so der prickelnde Moment, aber. Vielleicht später. Ja, wir sind gerade wirklich nicht in Stimmung. Nagihan geht es sehr schlecht gesundheitlich. Echt? Mhm. Oh, sorry. Sie hier wieder singen sorry. Kurz gesagt, wir haben die Krise. Ohne Nagihan geht es einfach nicht. Ich glaube, wir müssen das Konzert am nächsten Wochenende canceln. Das so oh. Ähm, ich meine, ich will ja nicht angeben. Besonders hier nicht. Aber ich kenne alle deine Lieder in- und auswendig. Ich liebe sie. Wie mein Ehemann. Nein. Mhm. Ja. Meinst du mit in- und auswendig, dass du sie auch bühnentauglich singen könntest? Das müsstet ihr natürlich beurteilen, aber ich denke schon, dass ich das hinkriegen würde. Hast du irgendwie eine Referenz oder so? Ja, es geht, wir sind eins, oh, okay. denn es geht nimmers allein. Wir brauchen hm? jeden ja. von euch ja. hier. Wow, wow. Cool. cool. Also schlecht, also schlecht ist es nicht. Was nicht schlecht. von einem kleinen Konzert? Irgendwas zum... ist dein dein, Kon, dein Konzert oder was ist das ja Star hey, das, das wäre auch die Lösung für ja uns alle also ich denke über mir wäre das wirklich also ich find's ich find's also hammer für den Moment, ja, ich find's toll äh, wir müssten einfach am Freitag dieses Wochenende für die AZK einen Song vortragen Welcher Song war's nochmals Zweileimer Zweileimer Maskenstein Zwei Kennst du denn Kennen schon aber AZK Ja meine Friedensband singt bei Verschwörungstheoretikern. Oh. Der alte Leier. mal, hey. Wie heißt du? <lacht> Nathalie. Wenn du wirklich so ein großer Fan von uns, von mir bist, Nathalie, dann beweis es durch dein Vertrauen zu uns. Wirst du für mich singen? Ähm, ACK hat nichts mit Verschwörungstheorie am Hut, sondern es ist die größte plattform für uns. Und sie hat Berichterstattung ja, genau. als ähm, Gegenpol zu dem ganzen Mainstream-Einheitsbrei. Oh, ja. Genau, das ist unsere Bestimmung, da aufzutreten. Sonst wären wir nicht da. Das kannst du glauben. Und? Haben wir dein Vertrauen? Ich vertraue. Ja, dann würde ich cool. sagen, morgen bei uns, 20 Hallo. Uhr im Studio. Bist du dabei? Okay. Hast du mir noch die Adresse? Ja, klar, ja, komm her. Ja. Ach, diese Zufall, Gott. Ja. Gerettet. Ja, echt, ey. dir Job. Was? Dein Job? Ähm, ich meine natürlich ja. nur, weil er alle so gut war, konnte ich meinen Job richtig Ach machen. Nee, komm, Ach so. du warst einfach nur großartig, echt? Ey, danke. Ja, ja. So gut. Ja, sehr gut. Und doch war der Tag für Nagian viel zu anstrengend. Ich hoffe nur, dass die Ärzte morgen nicht wieder mit ihrem Psychogefasel anfangen. Oh, ja. Das wäre echt zu viel, ey. Alles wird gut. Vielleicht haben wir heute die Ursache meines Problems gefunden. Uli Weiner müsste mich ja direkt in allen überwacht und bespitzelt haben. So ja, eindeutig wirklich. und klar hat er meine Krise ja. geschildert. Ja, das hm. war schon krass. Und darum darf ich unseren nächsten ACK-Referenten begrüßen in unserer Mitte, Uli Weiner. <lacht> hi, hi. <lacht> und ich stelle dir die Frage, Uli: Welche gesundheitlichen Schäden können durch Mobilfunk entstehen? Bitte. Der Organismus des Menschen basiert auf viele elektrische und elektromagnetische Regel- und Steuerprozesse. Dadurch ist er sehr anfällig für dauernde Funkbelastung von außen. So sagen führende Forscher, den Elektromagnetismus verstehen heißt das Leben verstehen. Erste Frühwarnungen des Körpers, die gerne als Befindlichkeitsstörungen verharmlost werden, sind Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Erschöpfung, Gelenkschmerzen, Schwindel, hoher Blutdruck, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Übelkeit, Blutdruckergleisung, Muskelrücken- und Nervenschmerzen, Heißhunger. Wenn diese Frühwarnsysteme des Körpers nicht nachgegangen wird, kommt es zu nachhaltigen Folgen. Übersäuerung, Bildung frei, radikale Schwächung der Mitochondrien, rote Blutkörperchen verkleben, Kalziumausschuss aus den Zellen, Öffnung der Blut-Hirnstrange, Störung des zentralen Nervensystems, Energieverlust, Allergie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Diabetes, der Herzschlag, Herzrhythmusstörungen. Verbindete Sehleistung, Tinnitus, Depressionen, Burnout, Allergien, Elektrosensibilität, massive Entzündung, der Zellen, DNA-Brüche, Thrombosegefahr, Gefahr, Herzinfarkt, Schlaganfälle, Alzheimer, Demenz, Gehirntumore, Krebs. Es gibt keine andere Umweltbelastung, welche 24 Stunden am Tag fast flächendeckend auf den Menschen einwirkt und den größten Schaden an der Volksgesundheit verursacht. Dementsprechend behauptet die Politik und die Mobilfunkindustrie, es wäre ungefährlich. <lacht> Das sagst. Also wenn man jetzt nur denkt, Uli, wenn du das sagst, Mobilfunk ist genau gefährlich wie Atomkraftwerk. Ja. Also wenn ich mir das vorstelle, ich würde am amok laufen, wenn ich in meinem Garten ein Atomkraftwerk habe. Aber im Haus und überall habe ich ja, es. Ja. Noch wissen. schlimmer, viele tragen Atomkraftwerk am Mann oder an der ja. Frau. Ja. Und wenn sie nach Hause kommen, haben sie wlan runter, schnurrungs all das sind im Prinzip Atomkraftwerke. Ja, klar, klar. Mit einem feinen Unterschied. Wenn ich die Geräte ausschalte, sind sie aus. Und den Atommüll kann man bis heute nicht entsorgen. Das ist der einzige entscheidende Vorteil. Sehr gut. Daraufhin haben Nagian und ich den Mut gefasst, mit einer Fachärztin über die rechtliche Lage zu sprechen, damit wir praktisch was gegen die Mobilfunkstrahlung machen können. Tja, also danke für den Tee. Mhm. Aber warum jetzt wieder Nein? Ich meine, gerade eben haben Sie nur noch gesagt, dass Nagian tatsächlich Mobilfunk geschädigt ist. Warum können nicht einfach Sie uns diesen Nachweis fürs Gericht ausstellen, dass ich Mobilfunk geschädigt bin? Ja, wäre doch einfach. Das würde ich ja gern, doch leider sind im gesamten deutschsprachigen Raum nur gerade eine Handvoll auserwählte Spezialisten dazu befugt. Was? Ist das ein Scherz? Also, Sie sagen, dass für über 100 Millionen Menschen nur gerade mal eine Handvoll Ärzte zur Verfügung steht, um so einen Mobilfunkschädigungsnachweis, wie ich ihn jetzt brauche, zu erstellen. Ja, so ist es. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass diese Gutachten der Experten über mehrere Monate hinweg dauern und sie mindestens 10.000 Euro kosten werden. Puh, Moment, Moment. Also habe ich Sie recht verstanden. Also, wenn wir denn endlich so ein glaubwürdiges Gutachten haben für die Strafanzeige, dann umfasst dieses Gutachten gerade mal dieses Teilobjekt, was Nagiern aktuell belä belästigt? Ja? Leider ja. Und wenn ihr den Gerichtsprozess verliert, weil sich Mobilfunklobby, Fachanwälte sowie Fachärzte immer auf die zuvor erwähnten Gesetzeseinwände stützen, schafft ihr sogar ungewollt einen Musterfall gegen alle Mobilfunkgeschädigten. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Und so okay, und sollte ich jetzt doch nach all diesem riesigen Aufwand das Recht zu erfahren gewinnen, dann werde ich aber nur für meinen persönlichen Fall auf die eine Schadensquelle entschädigt. Mhm. Aber es hat dann keine weiteren Folgen auf alle anderen Mobilfunkbetreiber, die ja genau die gleichen Schäden verursachen. Leider ja. An der Gesamtlage der Mobilfunkschädigung wird sich auch trotz all auch im Aufwand gar nichts <lacht> ändern. M Moment. So geht es doch nicht. Kann man nicht einfach eine Sammelklage gegen alle Mobilfunkbetreiber wie in den USA zum Beispiel ja. erstellen? Das, ist doch, das ja. muss doch effizient wenn, wenn sein. wenn zum Beispiel Tausende, Zehntausende, von mir aus Hunderttausende unterschreiben würden. Nein, was ich persönlich noch viel schlimmer finde, ist, dass keine einzige Versicherung dieser Welt die Schadensfälle, die durch Mobilfunkstrahlung entstanden sind, übernimmt. Das finde ich noch viel dramatischer. So auch sind die Verträge der Mobilfunkbetreiber mit Hausbesitzern, wo die Antennen drauf sind, so perfekt konstruiert, dass die eigentlichen Haupttäter perfekt gedeckt sind. Die kann ich gar nicht drankriegen. Das heißt, die, die am allermeisten unter der Strahlung leiden, die müssen dann auch die ganzen Schäden selbst tragen. Das heißt, die bezahlen die ganzen Gutachten. Sie haben horrende Verluste durch die Strahlenschutzinstallation. Die müssen die ganzen teuren Gerichtsfälle bezahlen. Mhm. Zum Ende die. sind äh, Du kannst kein Haus mehr damit bezahlen. Du, du verlierst alles. Ach, das ist fürchterlich. Das ist, oh. Es tut mir leid. Ich habe diese Gesetze nicht gemacht. Leider ist es so. Das war eins zu viel für Nagihan. Die freie Woche war auch schon wieder vorbei. Und ich musste sie schweren Herzens zurückgeben. Sage, sie gehört da nicht hin und sie geht doch nicht hin. Sie braucht doch nicht dorthin zu gehen, denn sie wird dorthin gefahren. Sehen Sie doch, was Sie in dieser Woche aus ihr gemacht haben. Zum letzten Mal. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Sie mit unserer Aufklärungsarbeit überfordern, sondern weil Sie nur Biffung geschädigt ist. Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Schlafstörungen. Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Blutdruckengleisungen, oder wie das Ding heißt, Gelenk, Muskel, Rücken, Nervenschmerzen. Das ist doch ein Wahnsinn. Heißhunger, all das wurde in wissenschaftlichen Analysen wie ACK ganz klar aufgezeigt. Und unsere Analyse zeigt ganz klar auf, dass ihre Frau zuerst einmal nur schwanger ist. In der fünften Woche, was in der hektischen Zeit nicht selbst mit einer Schwangerschaftspsychose einhergeht. Hast du wie schwanger? Sehen Sie, Atta, wir alle halten uns doch getreu an die gesetzlichen Schutzvorgaben. Die Mobilfunkindustrie an die Ehren, die Medizin an die Ehren, die Psychiatrie an die Ehren. Und darum werden auch Sie sich jetzt uns allen gerne unterordnen. Wie Sie soeben selbst gesehen haben, können Sie noch nicht einmal die Symptome einer Schwangerschaft, geschweige denn die einer Schwangerschaftspsychose, erkennen. Vielleicht hat er doch recht, Ahmed. Nein, nein, nein, nein, hat er nicht. Der hat ganz klar aufgezeigt. Du bist Mobilfunk geschädigt. Lückenlos! Ich meine, das ist doch ein Wahnsinn. Die Mobilfunkindustrie hat die Strahlengrenzwerte mit einem Thermometer gemessen anstatt mit einem Strahlmessgerät. Wie absurd! Das ist genauso kriminell, wie wenn ich radioaktive Strahlung mit einem Thermometer messen würde, anstatt mit einem Geigerzähler. Das ist doch bescheuert. Höre ich da gerade eben wieder den Verschwörungstheoretiker aus ja, Ihnen, Verschwörungstheoretiker Ihnen reden? Für was haben wir eigentlich Gesetze? Behörden, Sicherheitskräfte, Wissenschaften. Behörden, Behörden, hören Sie mal. Volksvertretungskünstler, sage ich Ihnen jetzt mal. Sie haben dazu geführt, dass wir in den letzten 100 Jahren die Krankenkassenbeiträge um 11.000 Prozent erhöht haben. 11.000 Prozent! Ich meine, wo kommen wir da hin? Und heute sind wir so krank wie niemals zuvor. Früher waren wir noch weitestgehend gesund. Allein Krebs ist die häufigste Todesursache in reichen Ländern. Das wissen Sie doch selbst. Ist es Verschwörungstheorie oder ist es einfach eine traurige Tatsache? Sagen Sie es mir. Es reicht. Ihre Frau kommt das noch heute in psychiatrische Behandlung. Das ist das Einzige, was hier zwischen uns zählt. Ich werde den Rechtsweg beschreiten. Ich werde ihm beweisen, dass Nagy ein Kerngesund wäre, ohne Mobilfunkbelastung. Sie ist wahrlich nicht die erste Schwangere unter das Himmel. Aber ihr Mediziner und ihr Psychiater, weil ihr ahnungslos seid und weil die verschwiegene Gefahr des Mobilfunks nicht kennt, stafft ihr die Menschen mit Medikamenten voll und falschen Diagnosen. Atta, und ihr tötet sie damit. Herr Atta, es reicht. Es reicht wirklich. Sie können gern ihren Rechtsweg beschreiten, aber uns bleibt es überlassen, fachgerecht mit unseren Patienten zu verfahren. Ihre Frau hat eine Psychose. <lacht> weil sie nichts anderes finden können. <lacht> ähm, Leute, ich, frage ähm, frag das zwar nicht gern, Schon gar nicht in Abwesenheit von Nagihan und Ahmed, aber weil mir eure Mission so wichtig ist, wisst ihr, euer Schutz geht mir echt über alles. Ach nein. Nein, ich kann's doch nicht. Tut mir leid, ich komm, hätte ich damit schon. beginnen komm, sollen. setz dich doch. Uns kannst ja, du doch alles anvertrauen. Ach nein, ich weiß nicht. Ja doch, sag's einfach. Ey, Nati, du brauchst echt keine Angst zu haben. Wir reden hier mal über alles, mhm. ganz locker. Ja. Vielen Dank. Mhm. Okay, ich versuch's. Ich fürchte, Nagihan und Ahmed sind wieder zur Zielscheibe von Anti-Islamisten geworden. Habt ihr echt noch nie in Erwägung gezogen, ohne den islamischen Part in eurer Mitte weiterzugehen? Ich meine, der bringt euch doch nur unnötige Spaltungen und Verfolgungen. Zudem seid ihr alle echt Spitze, auch ohne sie. Nagihan und Ahmed? Hm, so ungefähr. Ja, hey, Ach sorry. Ahmed. Wow. Tut mal da. Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten es hey. gerade von euch. Oh, du schaust nicht gut aus. Mhm. Wo ist Nagi an? Setz dich doch. Danke, Mann. Ich bin Wie viel zu so fertig, Leute. Erzähl. Wie war's? Sie haben sie einfach da behalten. Nagian. Ja. Oh. Noch heute wird sie in die Psychiatrie eingeliefert. Psychiatrie? Nagian, Mann. God. Die gehen gar nicht auf uns ein. Die hören mir gar nicht zu. Das ist ja, ist ja total zurechnungsfähig. Ja. Und was willst du jetzt machen? Das weiß ich auch noch nicht, Mann. Weiß ich echt nicht. Das war doch eben nicht dein Ernst, was du da über unsere muslimischen Geschwister gesagt hast. Unsere unzertrennliche Einheit ist doch der Kern unserer Friedensmission. Sagt wer? Das sehen leider nicht alle so. Du siehst doch, was seit dem 11. September 2001 in der ganzen Welt läuft. Und daran können auch eure Auftritte nichts ändern. Die sind doch nur Show. Nur Show? Hm. Ernsthaft jetzt? Hast du dir nicht zugehört? Natürlich habe ich zugehört. Aber ich wage jetzt noch einen draufzusetzen. Und ich sag's nur dir allein. Wenn du doch nur wüsstest, wie durchschlagend du sein könntest, wenn nur du und Rose zusammen singen würdest. So in christlicher Mission. Hm? Was fällt dir ein? Einsheit in Vielfalt ist unsere Mission und bleibt unsere Mission. Verzeih, ich habe ja nicht erkannt, wie sehr du dich und Rose unterschätzt. Und wie wichtig euch die Vielfalt ist. Ich dachte nur eben gerade in Zahlen, weil ich Manager kenne, die euch beide unter die Millionen bringen würden. Na ja, lassen wir das. Gehen wir wieder hoch? Millionen? So bleibt uns nichts anderes übrig, als den Rechtsweg zu beschreiten. Hm. Hm. Ich werde mir noch heute den tun, Okay? Ja, ja, mach das. Viel Glück. Mach das. Als Erstes müssen Sie sich im Klaren sein, dass Sie gerade eine Sache angreifen, die vom Gesetz her einwandfrei gedeckt ist. Aber diese Gesetze entspringen allesamt einem Grundlagenirrtum. Die Strahlenschutzgrenzwerte wurden ganz klar von der Mobilfunkindustrie erschwindelt. Das spielt leider so lange keine Rolle, wie die grundlegenden Gesetze nicht geändert sind. Solange dies nicht der Fall ist, können und werden sich sämtliche Mobilfunkbetreiber, Hausbesitzer mit Mobilfunkantennen, Versicherungen und wer sonst noch in Frage kommt, sich konsequent und hartnäckig auf diese berufen. Und wie kann es dann zu den notwendigen neuen Gesetzen kommen? So oder so müsste zuerst jemand einen Gerichtsprozess bis zum Letzten durchziehen, dadurch einen Präzedenzfall schaffen, auf dem alle weiteren Prozesse fußen könnten. Ähm, Kaffee? Gerne, ja. Jungs, Kaffee. Schafft ihr das? Und wer kann sowas? Und wie genau müsste man hier vorgehen? Man kann das juristisch von drei Ebenen angehen: vom Strafrecht, vom Zivilrecht und vom Verwaltungsrecht. Was ziehen Sie vor? Sie kennen mich, Frau Magaldi. Ich bin Musiker und verstehe von der Rechtsprechung etwa genauso viel wie eine Kuh vom Tanzen. Sagen Sie es mir. Ich nenne Ihnen nur die Fakten und Sie entscheiden, auf welche Gesetze und Urteile Sie sich auch immer berufen. Alles steht und fällt mit der Frage, ob Sie erfolgreich den Beweis führen können, dass Ihre Frau tatsächlich durch die Tätigkeit des Beschuldigten geschädigt ist. Erstens. Wenn Sie sich auf das Strafrecht berufen, muss Ihre Frau eine Körperverletzung geltend machen. Eine solche ist strafbar. Artikel 129 Strafgesetzbuch Gefährdung des Lebens käme hier in Frage. Zweitens, beim Zivilrecht geht es um die Frage, ob man durch unerlaubte Handlungen einen Schaden erlitten hat. Dann besteht ein Anspruch auf Schadenersatz. Oh. Können ich einfach Sie als Staatsanwältin in diesem Fall im Interesse des ganzen Staates übernehmen? Ich dachte immer, dafür gäbe es die Staatsanwaltschaften. Ich kann mir im Moment kaum vorstellen, dass irgendein Staatsanwalt in dieser Sache ein konkretes Strafverfahren gegen eine Person oder eine konkrete Firma eröffnet, es zur Anklage bringt und schließlich eine Verurteilung stattfindet, die präjudizielle Wirkung hätte. So oder so müsste ihre Ehefrau das Heft in die Hand nehmen und über die Staatsanwaltschaft an ihrem neuen Wohnort einen Einzelfall durchsetzen. Aber Nagihan ist schwach und voller Medikamente und derzeit eingesperrt. Wen genau müsste Sie da konkret ins Visier nehmen? Hm. Könnte man nicht gleich für alle Menschen eine Strafanzeige einreichen? Weil die Tragik des Mobilfunks betrifft. Juristisch gesehen gibt es, wie gesagt, neben den beiden Ebenen Zivil- und Strafrecht, als dritte Möglichkeit das Verwaltungsrecht. Es ist überall dort anwendbar, wo der Bürger dem Staat gegenübersteht. Also Steuerrecht, Baurecht, und in Ihrem Fall ist das Krankenhausrecht. Ein einzelner Bürger kann zum Beispiel Einspruch erheben, wenn eine technische Anlage errichtet wird, die für ihn untragbar ist und ihn krank macht. Habe ich recht verstanden? Also nur wenn meine angeschlagene und teils selber zweifelnde Nagihan einen Musterprozess mit allen sich schädigenden Mobilfunkgiganten, ob Firmen oder Einzelpersonen, durchzieht, bekommt das Ganze überhaupt eine Wirkung? Genau so ist es. Das A und O ist, dass Frau Atta auf jeden Fall eine Gesundheitsschädigung darlegen kann. Dazu braucht sie natürlich einen oder mehrere medizinische Gutachter, die überzeugend belegen, dass die Sache gesundheitsschädigend ist. Hm. Dann existiert also nicht eine einzige staatliche Instanz, die meiner schwachen und geschädigten Nagihan unter die Arme greift? Sie hat alleine in ihrem desolaten Zustand diesen Gerichtsmarathon gegen all diese Mobilfunkriesen anzutreten und zu bestehen. Oder das war's? Tut mir leid. Nicht ich habe die Gesetze gemacht. Ob Ihre Frau dem Straffall übrigens als Privatklägerin beitritt oder nicht, spielt objektiv gesehen praktisch keine Rolle. Sie sollte dies, falls sie eine Strafanzeige erstattet, aber auf jeden Fall tun. So erhält sie Einsicht in die Prozessakten und kann Beweisanträge stellen. Die Gefahr, dass ihr Kosten auferlegt werden, wäre minimal. Das geschieht nur, wenn man mutwillig Strafanzeige erstattet. Dann sind wir tot. Dann sind wir alle tot. Das kann es doch nicht sein. Jede große Reise beginnt mit einem ersten kleinen Schritt. Besorgen Sie Ihrer Frau die geforderten medizinisch-psychologischen Gutachten und reichen Sie diese bei der Staatsanwaltschaft Ihres Wohnortes ein. Alles Weitere sollte sich dann begeben. Ich bringe Sie raus. Schon wieder. Ich gebe dir gleich den Rest an richtig voll den kann. Meine Ruhe. Mädchen, Mädchen, ich habe mir bekommen, dass du hier bist. Du gehörst aber nicht hier, genauso wenig wie ich. Jetzt schau mich halt bitte mal an, Nargihan. Und ich sage jetzt das nicht, dass du jetzt vielleicht etwas besonders Hübsches siehst, sondern dass du etwas besonders Wahres hörst. Weißt du, was all die Geräte mit dir machen? Dieses Radio, dieses Decktelefon und ganz schlimm dieses WLAN. Als erstes fressen sie dir das Melatonin aus deinem Körper. Melatonin ist ein Abwehr- und Schlafhormon, das in der Zirbeldrüse deines Gehirns produziert wird. Die Folgen von so wenig Melatonin sind. Zunehmende Schlafstörungen, totale Erschöpfungszustände. Du bist zu erschöpft, um zu arbeiten, aber zu wach, um schlafen zu können. Ja. Und dann ständig zunehmende Kopfschmerzen. Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Nervenschmerzen, Gelenkschmerzen, Gliederstechen, Schwindel, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Hungerattacken, Blutdruckprobleme. Du bist jetzt sicher schon der Tausendste, der mir gute Ratschläge gibt. Und immer wurde es nur schlimmer mit mir. Wenn das wirklich wahr wäre, dann wäre sicher nicht nur ich allein geschädigt, sondern alle anderen um mich her auch. Danke für deinen Besuch. Du meinst es sicher gut. Aber bitte geh jetzt. ja. ich... ich. Die schicke! Zur Küche. so ungerecht. Und es soll ein Rechtsstaat sein? Wohl eher ein Unrechtsstaat. Kiki okay, ist aufgeschmissen, wenn wir ihr nicht helfen, Mann. Aber wie denn helfen? Was du da alles aufgezählt hast, sind gar keine Optionen. Versuchen sollten wir es zumindest. Ja, auf jeden Irgendwas Fall. muss man doch tun können. Das finde ich eben auch. Aber eben, der Rechtsweg ist zum vornherein vergeblich. Aber sicher nicht umsonst. Hm. Es ist dasselbe wie bei der Internetpornografie, die gesetzwidrig ist. Jeder Staatsanwalt weiß haargenau, dass Minderjährige freien Zugang haben. Aber die Justiz wählt ihre Pflichten viel lieber auf uns wehrlose Bürger ab. Oh ja. ja. ja. Jedenfalls ist das Thema, der besiegelte jetzt. Untergang unserer Zivilisation, ja, ja. wenn alles so bleibt, wie es ist. Hey Leute, wisst ihr was? Mhm. Geht's im Leben denn nicht immer nur um das eine? <lacht> äh, Schatz? Was? <lacht> ja? Dieses Thema gehört ja nicht in diese Runde. Echt jetzt? Sie <lacht> ich meint doch diesen hier, du Genie. <lacht> Klar noch. Es geht um Einheit. Oh das ewige also, Thema lautet: nur vereinzeln wir stark, ja? Ich bin dabei. Oh. Und das genau. Geht's, okay. Also, komm. komm. Auf die. <lacht> <lacht> oh oh. Hört ihr Leute und lasst euch sagen: Euch zum Heil sind all die Plagen. Packt es an, und zwar vereint, was der Staat dann Pflicht versäumt. <lacht> Fürchtet nicht, die Widerstände. Mächtig sind vereint, die Hände. So geht's hin, so geht hinaus. Warnt die Leute von Haus zu Haus. Bringt WLAN und 5G ans Licht. Wer trägt Schaden, wer zahlt nicht? Ruf zur Pflicht, dort jedermann, der Mitschuld trägt am Strahlenband. So geht nun hin. Klärt auf, die Leute, und zäumt nicht. Tut es noch heute. Hey, Leute. Hey. Hey, Leute. Mir kommt da gerade ganz spontan so eine Idee. Ja? Wir werden jedermann in die Verantwortung, in die Pflicht ziehen, der Mitschuld an diesem Strahlenband trägt. Mhm. Äh, was heißt hier spontan? War das nicht gerade Kessiers Rede? Boah, ich habe gerade auch nicht aufgepasst. Aber mir kommt da spontan auch noch eine Idee. Wir gehen von Haus zu Haus und warnen die Menschen vor der tödlichen Strahlung. Am besten gleich vor WLAN, von 1G bis 5G, ja. überhaupt, mhm. gesamt. Achmed, äh, ja. Achmed du schmöckst dich gerade mit meinen Federn. Das war mein, mein Vorschlag, Gerade vorhin. Hey. Echt, Habe ich auch nicht hey, mitgegriffen. Entschuldigung. Tut mir leid. Was für ein Vorschlag? Ähm, Keine Ahnung. Warte mal. Jedenfalls fürchten wir nicht Ihre Widerstände. Ja. Denn mächtig sind vereinte Hände. <lacht> Ganz spontan gereimt. Aber, aber warum denn spontan? Du hast jetzt gerade nur Ahmeds Reim wiederholt. Du Was, oder? Mein Reim? Habe ich gereimt? Ja. Hä? Ich kann reimen. <lacht> ich wiederhole noch mal kurz die Einteilung. Renzo, nimm mal den Mobilfunkbetreiber ins Visier. Kessia, heiz mal richtig dem Hausbesitzer ein, dass die Antenne da oben Und wegkommt. Sehr gut. Ahmed? Sprich mit dem Psychiatern, kannst du uh -huh. ihnen ein Gutachten ausstellen? <lacht> <lacht> mein Schatz, ein Interview mit dem Politiker, wie gesagt. Ja. Kai, Versicherung. Genau, Samantha macht ein Interview auf der Straße und ich selbst knüpfe mir die Medien vor. Auf los geht's. Yeah, okay, danke. Entschuldigung, ihr Mobilfunkbetreiber wisst aus eigenen Untersuchungen um die Gefahr der Mobilfunkstrahlung. Weshalb behauptet ihr aber öffentlich das genaue Gegenteil? Das Volk will diese Sender. Wir Mobilfunkbetreiber halten uns alle an die Emissionsgrenzwerte. Alles ist mit anderen Worten im grünen Bereich. Aber M. Professor Selvin und Ärzte untersuchten 123 entstandene Krebs- und Leukämiefälle in Sendernähe. Unter jedem Gipfel der Strahlungsbelastung, schwarze Linie, reitet gleichzeitig eine rote Linie, sehen Sie hier, das sind Krebsgipfel. Das Vorkommen von Krebs deckt sich also überall gleichzeitig mit dem Vorhandensein von hochfrequenter Strahlung. Müssen diese todbringenden Masten nicht endlich weg? Was sagen Sie als Mobilfunkbetreiber dazu? Ach, lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren Verschwörungstheorien. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte die Störung, mhm. aber ich habe gesehen, dass Sie auf Ihrem Hausdach eine Mobilfunkantenne haben. Es gibt Dutzende unabhängiger Ärzteappelle, die bezeugen, dass Mobilfunkantennen, also auch Ihre, tödliche Auswirkungen auf Sie mhm. und Ihre Nachbarschaft haben. Was sagen Sie dazu? Davon weiß ich nichts. Die Mobilfunkbetreiber haben mir versichert, dass alles rechtens ist, weil gesetzlich festgelegte Grenzwerte existieren. Lassen Sie mir also mein gutes Gewissen. Und wenn ich Ihnen sage, dass die medizinische Hochfrequenzforschung bewiesen hat, dass genau dort, wo Funktürme in die Häuser und Ortskerne strahlen, Krebs entsteht, das zeigte sich sowohl in den Studien in Naila als auch in Cherry, mhm. Neuseeland, der Radio-Vatikan-Studie bis hin zum Sutro Tower Überall zeigten sich eindeutig erhöhte Krebsraten in Sendernähe. Dafür kann ich doch nichts. Bei mir im Erdgeschoss jedenfalls habe ich kaum Empfang. Da müssen Sie schon mit den Mobilfunkbetreibern selber reden. Schönen Tag noch. Also ich sag, Nagian gehört genauso wenig hierher wie Mikrowellenantennen auf Hausdächer. Also, wenn Sie nicht ziemlich schnell aufhören mit Ihren Mikrowellentheorien, sollte man vielleicht auch Sie für eine Weile hier behalten. Bitte? Geht's noch? Mich? Ich mein, ich sag, all dieses Zeug hat nagieren kaputt gemacht. Sie gehört genauso wenig hierher wie WLAN-Router ins Kinderzimmer. Tja, seht ihr, da kommt's schon wieder. Was meint ihr, sollten wir? Lange halte ich das jedenfalls nicht mehr aus aushalten, sie müssen mich auch nicht aushalten. Lassen Sie uns doch einfach gehen. Ich halte es nicht mehr aus, dass gerade in den USA der Verband der internationalen Mobilfunkbetreiber in erster Instanz verurteilt wurde. Warum? Wegen Verschwörung gegen den Bürger und seinen Staat. Aha! Und hier tun alle so, als wäre überhaupt nichts dran an der Sache. Und er kann es nicht lassen. Hä? Ja, ja, weil genau das gleiche bei den italienischen Gehirntumorurteilen passiert ist, nachdem er die industrienahen Gutachter aus dem Verfahren ausgeschlossen hatte, wegen Befangenheit. Mhm. Und die italienischen Behörden wurden dazu verurteilt. Ich meine, das ist deren Aufgabe, die Menschen genau über die Mobilfunkschädigungen äh, und die Problematik aufzuklären. Mama mia, das war doch bei den Italienern und nicht bei uns. No, die Italiener waren das Blut, oder was? Genau das Gleiche ist in Frankreich und in Spanien passiert. Dort musste man geschädigten Renten ausbezahlen, Schädigungen musste man auszahlen, man musste äh, Sendeanlagen abbauen und und und. Und und und, er kann es noch immer nicht lassen, ne? Hinter dieser Tür befindet sich Nagian. Und ich gehe jetzt zu ihr. Sie können was? mich nicht dran hin. Hinter hindern. dieser Tür, da befindet sich der Ausgang. Und Sie werden ja jetzt gleich rausgehen. Ich Wieder rein? Raus hier! Rein hier werde ich das nächste Mal wieder kommen. Aber nicht allein, das sage ich Ihnen. Wo oh, merken Sie sich eins? Keine Versicherungsgesellschaft der Welt versichert Mobilfunkbetreiber. Oh. Verschiedene Gerichtsgutachten kamen zum Schluss, dass die Gefahr, einen Hirntumor durch Handynutzung zu bekommen, höher ist als das Gesundheitsrisiko durch die Radioaktivität in Hiroshima und Nagasaki. Wer versichert die durch Mikrowellenstrahlung bedrohten Menschen? Sehen Sie, Blitzeinschläge kann man nachweisen. Funkstrahlenbelastung, ich leider nicht. Professor Dr. Karl Hecht von der Charité Berlin kommt nach der Auswertung hunderter Studien und eigener Forschungsarbeiten zum Schluss Warten Sie, ich habe es mir hier irgendwo Hier, Mobilfunk ist langfristig ebenso gefährlich wie die radioaktive Strahlung. Was sagen Sie dazu? Und nochmals, wer versichert die Geschädigten? Hören Sie, wir versichern ja auch keine Automobilhersteller oder Autofahrer gegen Lärmschäden. Das ist alles Sache der Schutzbehörden. Es gibt Richtwerte, und die werden alle eingehalten. Das Volk will das so. Bei uns sind sie leider an der falschen Adresse. Auf fast keinem Gebiet des Mobilfunks ist die Studienlage so eindeutig wie zur Schädigung von Hoden, Spermien, Eierstöcken und Embryos. Dazu 130 Studien. Gemäß Statistik der WHO gab es allein im deutschsprachigen Raum 2018 711.055 Neuerkrankungen an Krebs. Und die... Und die WHO gab sogar zu, dass Mikrowellenstrahlung Krebs verursacht. Hm. Müssen da die Massen nicht endlich weg? Nein, denn das Volk will sie. Und politisch bewegt sich alles im grünen Bereich. Hey, was geht jetzt hier ab? über 10.000 unabhängige wissenschaftliche Studien bewiesen, dass Mobilfunk Krebs verursacht. Das deutsche Volk bezahlt täglich 73.518.424 Euro an Krebspatienten. Pro Stunde also weit über 3 Millionen Euro. Lässt Sie das kalt? Das sicher nicht. Aber bei mir sind Sie völlig an der verkehrten Adresse. Oh. Hören Sie mal, wir haben festgelegte Grenzwerte. Sicherheitsbehörden. Den vertraue ich blind. Eine dänische Studie mit 13.000 Kindern sagt, dass bei regelmäßigen Handytelefonaten von Schwangeren das Risiko um 50 steigt, dass ihre Kinder hyperaktiv werden. Und Kinder mit Handys vor dem siebten Lebensjahr steigern das Risiko sogar auf 80 Prozent. Was sagen Sie dazu? Also ich glaube das nicht, weil ich habe das auch noch nie gehört und für etwas gibt es ja Grenzwerte und Schutzbehörden und gesetzliche Bestimmungen und in den Medien habe ich auch noch nie was gehört, also. Eine schwedische Studie zeigt aber ein 500% erhöhtes Risiko an einem Gehirntumor zu erkranken, wenn vor dem 20. Lebensjahr ein Handy benutzt wird. Selbst die Deutsche Telekom warnt in aktuellen Bedienungsanleitungen keine ihrer wlan router in Schlaf- und Kinderzimmer zu betreiben und Frankreich hat ein Handyverbot in allen Schulen eingeführt. Okay, ja, ich meine, mich interessiert das nicht, weil ich lebe hier in Deutschland und wir brauchen einfach diese Technologien und das Rad der Zeit zurückdrehen, das geht einfach nicht. Okay. Ja, Sie berichten zum Thema Mobilfunk sehr mainstreamgetreu. Folglich bin ich mit meinen Bedenken ein, schreiben Sie es, ein paranoider Verschwörungstheoretiker. Einer von vielen, ja. Gut, aber dann erklären Sie mir, weshalb durfte Professor Sam, sein Forscher der Telekom, seine Krebsstudien nie veröffentlichen und wurde gefeuert, als er schwere Schäden und Missbildungen bei Vögeln durch Mobilfunk entdeckte. Weiß ich doch nicht. Da sind bei mir an der falschen Adresse. Okay, nächster Versuch. Kennen Sie Dr. George Carlo, ein US-amerikanischer Forscher der Mobilfunkindustrie? Nein, ist mir kein Begriff, nein. Bei ihm war das genau dasselbe, nur er wurde nicht nur gefeuert, sondern auch bedroht und sein Haus niedergebrannt, nachdem er mhm. eine eindeutige Erhöhung der Tumorrate durch Nutzung von Mobiltelefonen entdeckte. Noch nie gehört. Für mich sind einzig die gesetzlich festgelegten Grenzwerte verbindlich. Alles andere ist Verschwörungstheorie. Also Ihrer Meinung nach dürfte 5G bedenkenlos kommen. Ja sicher. Das Volk will diese Technik, die Industrie will sie und alles ist in der IGNIP-Empfehlung. igniop empfehlung Nagihan, schnell, geh zu Ahmed, beeil dich, der Weg ist nur noch ganz kurze Zeit offen. wirklich genau darauf zu achten, dass sie wirklich hier nach diesen Vorgaben oh, yeah. äh im Namen Allah lasst meine Energie anziehen. Ich glaube, jetzt wäre ein günstiger Moment. So, das reicht jetzt. Ruf die Aufsicht. Hilfe. Okay. Ah. na, na ihr das? Das ging geht ab hier. Von da hinten. Von da hinten. Ja, die richtet uns. hier nach. Ihr nach. Komm. Na, nach. Da Da fühlt sich aber ein wenig na, mit wohl! Ja, was ist los hier los? Lasst meine Nagiern ziehen. Ich deute das mal als Nein. He? Und jetzt? Ach, Mann. Hm. Im Namen Yahwehs, lasst seine Nagyan ziehen. Ja. Mhm. Anzeigen werden ja, wir euch. Okay, okay. Oh. Oh. Und? Hm? Na. Versuchen wir es mal damit: Im Namen Buddhas. Lass dir unseren Nagi ziehen. Oh, oh, oh. Nein, Schweine. Das, das heißt wohl nein. Okay. <lacht> Na komm, warum. Namen Maitreya! Ja. Was? Was? Was? Was? Ich kann dich so schlecht. Ah! Das wirst du doch büßen, du! Du Schlampe. Oh. Wenn du meine Kessier noch einmal Eselschlampe nennst. Mhm. Lass ich dich weg! <lacht> Im Namen der Gerechtigkeit, lasst unsere Nagel herziehen! Hab ich mich gerade verhört oder hat das gerade genug geheißen? Ja, es ist genug. Ihr könnt gehen. Aber oh. wir werden euch alle anzeigen. Uh. Oh. Nicht verstanden. <lacht> Würdest du bitte mal übersetzen, was dein Guru da gerade gestöhnt hat? Geht, geht, hat er gesagt. Bitte hört ah. halt auf! Haben wir das also richtig verstanden? Ja. Ihr wollt unsere Nagihan so. also ziehen ah. lassen? Na? Das klingt ja soweit schon mal ganz gut bisher. Ja, ganz gut. Und wie sieht das mit einer Strafanzeige aus? Äh, äh, nein, nein, es wird keine Strafanzeige geben. Aber zieht aus mit eurer nagi da und ihrem Koffer und, und diesem Ständer da und zieht aus nach all euren Bedingungen und Forderungen. Aber lasst uns alle hier am Leben. Ja, nur, nur mal ganz ruhig. Uns ist schon klar, dass <lacht> es nicht jeder so auflösen kann hier. Aber bei agieren ist es wichtig. Sie ist kerngesund mhm. und das werden wir mhm. euch beweisen. Aber wie? Wie wollt ihr das anstellen? Ja. Ja, wir haben beobachtet, ein Strahlengeschädigter. Der geht mal kurze Zeit aus dem Strahlennest raus und ist wieder kerngesund. Wir haben viel mhm. zu ja, genau. spät herausgefunden dass Nakian eigentlich von der Nachbarwohnung bestrahlt wurde. No. Gar nicht von unserer eigenen. Ja, ja nur, nur deswegen, deswegen. wurde es nicht besser mit ihr, obwohl sie nach Hause durfte. Ist ja, aber genau. alles abgeschirmt jetzt. Jetzt werden wir sie also mit nach Hause nehmen, ja? in den strahlengeschützten Raum. Sie kann sich dort erholen und sie wird nächste Woche schon wieder singen können. Ihr werdet sehen. Und wer haftet? Ja, kann ich Wenn machen. sich diese Behauptung als bloße Verschwörungstheorie wieder mal ja, herausstellt. Also ich würde sagen, Nagian wird einfach an diesem Konzert singen und ihr dürft ganz vorne mit dabei sein. Sie ja. wird unter einem ja. Strahlenschutzball dahin singen. Wenn sie nicht besser geht, kommt sie zurück, ihr dürft uns anzeigen. Ja, machen wir so. Mhm. Oh, das ist gut. Eben. Ja, das ist gut. Ja, ja, ja. ja. Also, das ja. ist jetzt ein mündlicher Vertrag. Ja. Mhm? Nee, ja. Wir sehen ab. Ja? Wir haben es alle, ja. Ja, mhm. ja? Mhm. alle gehört. Wir werden euch nicht anzeigen. Und ihr? So wird uns nicht anzeigen, wenn Nagian gesund bleibt. Einverstanden? Ah. Ja. Ja? ja? Ich staune über ihre Leitfähigkeit. Ja. <lacht> Super Leiter! <lacht> I've tried to get up. This cage surrounding me How did I get in? How do I get out? This these hands want to help Want to help the hate-filled world But something hit me hard And stopped what I wanted to stop I'm sorry. Ihnen sagen wollte, dieses Konzert hat mich so tief berührt. Ich, äh, es tut mir so leid, was passiert ist. Und wir, wir wollten nie mit den Psychiatern zusammenarbeiten. Ja, das, wir entschuldigen uns. Aber sie sind ganz okay. Und ihr hattet <lacht> recht. Ich. Wir, wir haben geirrt. Vor allem ich habe so geirrt. Ja, naja, wir alle haben uns so geirrt. Es tut uns echt oh. total leid. Ja. Aber wir sind wirklich so mega beeindruckt. Wir haben so viel gelernt heute. Es ist Wahnsinn. Mir geht's auch so. Wisst ihr was? Ich kündige. Mir reicht es. Oh. Oh, Mir auch das Dieses Spiel mache ich nicht wieder mit. Was? Ja, Mann. Hast du verstanden? Ja. Mega. Okay. Ach Mädchen. Ach ja? Ich dachte, ich könnte doch Nagihan und dich noch einmal nach Hause begleiten. Oh. Ja, ähm. können wir schon machen, oder? Wir ja. hätten noch ein paar Formalitäten, ah, aber ja. dann könnte ich sie gerne nach Hause fahren. Ja. ja super. Das ist okay. ich auch schon. Okay, das gleich. <lacht> Danke, dass ich bei euch sein darf und für euch einspringen durfte. Wir haben zu danken? Oh. Wärst du nicht gewesen? Hey, Gigi kommt. Hallo. Hi. Hi. Oh, Ein schönes, ey, schönes ey, ich bin hm. hm. Was? Was soll denn das? Mann! <lacht> Nein! <lacht> Sieh mal, was du anrichtest! <lacht> Nein. Jetzt reicht's. Ich mach nicht mehr mit. Na, geh auch mit. Ich bin gekauft. Ich bin gekauft. Es tut mir so leid. Was geht dir vor? Was gekauft? Eine geheime. Ich darf das nicht sagen. Aber eine geheime Organisation hat mich angeheuert. Es gehe um die Landessicherheit oder so, keine Ahnung. Ich war einfach in so großen Schulden und es tut mir so leid. Sie haben mir eine Menge Geld versprochen, wenn ich nur eure Band auseinanderbringen würde. So mit diesen scheiß Beruhigungsmitteln habe ich es irgendwie geschafft. Es tut mir so leid jetzt ja. kann ich sie mehr! Ich bin alles geliebt geworden! Allah ist gnädig! Blut ist Geld! Es tut mir so leid, bitte vergib mir! Ja. Allah, ist. ist. ist, ist all barmherzig und Allah vergibt! Allah vergibt denen! Haben die das auch bereuen und ich weiß, dass er das irgendwie wieder zum Guten werden wird. Wie sicher sind wir selber vor dieser Mikrowellen-Mobilfunkstrahlung? Vor 5G und WLAN? Keine Ahnung, das war auch für uns neu. Wir brauchen doch alle unsere Handys. Völlig undenkbar ohne. Sieht mir jedenfalls schon mal ein Glasfaserkabel rein. Ich will kein Risiko. Übrigens, heuerten mir auch keine Heulsüßen mehr an. Wir brauchen stählerne Gefolgsleute mit Spaltpower, die diese Friedensband in alle Richtungen zerstreut. Gehören zu den größten der Welt. Das ist richtig. Und ihr alle hattet Kenntnis von diesen über 10.000 unabhängigen wissenschaftlichen Studien, die die tödliche Wirkung sämtlicher Mobilfunktechnologien nachwiesen? So ist es. Und dennoch haben eure Konzerne über Jahrzehnte hinweg skrupellos weitere Milliardengewinne mit dieser Technologie einfach eingestritten. Ja, das ist leider so. Schuldig. Ihr seid Staatsanwälte? Das ist korrekt. Und ihr alle hattet Kenntnis von der NILA-Studie? Ja, wir hatten Kenntnis. Und obwohl ihr wusstet, dass keine Privatperson je in der Lage sein würde, sich gegen dieses Unrecht und diese tödliche Gefahr der Mobilfunktechnologie zur Wehr zu setzen, unternahmt ihr nichts dagegen? Leider nicht. Dagegen. Und obwohl ihr von Anfang an gewusst habt, dass unsere Gesetze verbieten, dass unsere Minderjährigen Zugang zu pornografischen Inhalten bekommen, habt ihr nie etwas aus eigenem Antrieb dagegen unternommen? Nein, das ist es so. Schuldig! Ihr alle seid Chefredakteure und Redakteurinnen staatlich legitimierter Rundfunk- und Medienhäuser? Das ist korrekt! Ihr hattet Kenntnis von tausenden Studien, die die tödliche Schädlichkeit von 1G bis 5G bewiesen. So ist es. Trotzdem habt ihr über Jahrzehnte hinweg von der Mobilfunkindustrie gekauft, aller Welt vorgemacht, die Mikrowellenbestrahlung sei ungefährlich für die Völker. Ja, das ist leider so. Schuldig! Ihr alle seid Richter höchster Instanzen? Das ist korrekt. Ihr habt wieder besseres Wissen über Jahrzehnte die Verbrechen medienschaffender, Mobilfunkbetreiber, gekaufter Politiker, Mediziner und Wissenschaftler gedeckt? So ist es. Ihr habt die Völker, die so hilflos sind wie kleine Kinder, eures eigenen Vorteils wegen einfach im Stich gelassen, eures Amtes nicht gewaltet, sondern eure Macht missbraucht? Ja, leider ja. ist es. Schuldig, schuldig, in allen Punkten schuldig. Das wäre mal